Hi und willkommen. Mein Name ist die B. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super so Ultimate. Noch fünf Kämpfer sind übrig. Mit wem spielen wir als nächstes? Eigentlich ist das Schuld der Nächste, aber ich würde sagen, wir nehmen als erstes mal kennen weil ich als nächstes weil ich als nächstes halt Rivalen und Randalen randalieren. Weil ich als nächstes fuego hier spielen will und den will ich so schnell wie möglich abgehakt haben. Also ja, deswegen machen wir erstmal kennen. Außerdem dass wir ja diesen Trailer hier von Ken und fuego Also wenn ich die beiden vielleicht in einen Titel reinpacke, kriege ich mehr Views, weil halt Leute den Trailer hier suchen. Ja, der Daniro denkt hier an seine, an seine äh, wie nennt man hat SEO. Okay, der kann keinen hallo und kein super drucken ja, er kann das aber ich weiß ich schon bei street weiter nicht wie man hat einsetzt muss man irgendwie so ein S irgendwie vor mit dem konflikt kann ich irgendwie nicht so rechts unten links unten rechts keine ahnung ja, kennt ist der echo fighter von von rio natürlich der originale echo fighter mehr oder weniger okay. funktioniert irgendwie ich muss schon sagen muss ich schon daraus befreien oh, hör auf damit ich habe gerade gemerkt er kann diesen dings hier machen Kick irgendwie aufgeladen. Ne, ist auch nicht. Ja ich kann halt nicht mit diesem Er ja Wahrscheinlich eine stärkere Version vom show can, ne? Lass mal sehen. Ja, runden rechts halt. Hallo, ein Tanzmann, so ist der Pokiako? Schurke, natürlich Angstgrave. Okay. okay ich gehe nicht hin. jetzt keine Lust, Haus zu probieren. Ich habe mein. nicht darunter fallen man aber ich bin immer umgedreht zu denen merke ich gerade stimmt ja das hier hier meine ultimate guckt euch das an geil ne okay weiter ja kennt auch zwei ultimates stimmt Ich glaube man namen gegner ist oder nicht ja lass mich mal ganz kurz gucken Macht das doch? macht er so einen ganzen Halbkreis? Macht er nicht. Aber müssen die Kamera da ganz unten, weil er ein blöder Sandsack ist, der Saftsack. angucken gucken glaube ich. ich kenne es mehr so als showyuken spezialisten dem ich mann und äh, rio Hadoken, ne? so war glaube ich immer ein street weiter warum machst du mir jetzt gerade so schwierigkeiten Geil. Dieser Pisser, ey. 127 Prozent und der fliegt nicht raus. Was das? Boah, Junge. Boah, jetzt kommt er ich rein. boah gibt es jetzt einfach nicht fliegt doch jetzt mal endlich raus Wo ist du hin? Ist nix ist raus gerne ja, ist schon wieder so ein cut gewesen hier viel besser laufen können Luigi ist doch kein Rivale von mario ja, ich habe dieses schön weg Okay, dann geht der Kampf ja voll einfach, ne? Ist klar. Also manchmal. Aber nur manchmal. Hey. Es wird dran, Aliat. Hui. Metal kennen. Wer jetzt metallisch, du kannst mir jetzt nichts. Aber oh ja. er gibt mir jetzt noch Pass auf. Oh, geil. Der Baseball, der voll überpowered ist. Warum gehst du mal da runter? Bleib doch hier oben. Da komm mal her. Vielleicht die andere einsetzen, aber geht irgendwie nicht. Wo ich irgendwie mit Trippen ihr bearbeite. Gut. Ich gedacht, Ken hat irgendwie so ein feuerbasiertes, so ein feuerbasiertes, eine feuerbasierte Route. Boah, ich hasse springt zu einem, zu anderen, ne? immer dieses eine Ding, immer bleibt dieses eine Ding am Leben. darf einfach die Wahr sein. Ah, oh. oh, warte. Du war Alles klar. Jetzt die beiden Hände, ne? Oder Rider los? Ne schon feuer gegen feuer rio helfst du mir das rio gespielt habe haben wir mir glaube ich geholfen ja danke ich bin beinahe schon wieder runtergeflogen Und der du uh, bist oh. da und wesens mit einem. Schlag hier kaputt. doch no, du bist tot. Komm her. Show you can. You have to beat my show you can to stand a chance. Stamp wird wenn wir haben noch so eine punktzahl erreicht geil ich weiß nicht das ist echt irgendwie zufallsbedingt habe ich so kühlt man kennt das thema gerade ah, kennt das Thema was richtig gut habe ich mir gerne an. Ich die Bit-Version von damals immer am besten. Ist ja aber nicht. Okay, müssen wir mal ein bisschen still sein, damit ich auch die Musik höre, weil Fernseher ist halt so leise. Ich habe kurz mein Fernseher ein bisschen lauter gemacht also dass ich nur in diese eine richtung geschossen habe vorhin wenn ich ob er gemerkt hat meine, meine schande war nur noch geiles thema ich glaube von fast allen kämpfern irgendwie ist hier irgendwie so ein thema drin in dem spiel komisch kommen und Nintendo, die sind schon ein bisschen dicke. Ne? Die haben schon drei Charaktere drin. Square Enix zum Beispiel hat nur ein Charakter drin, äh, Cloud. Nur zwei Lieder von Final Fantasy. was doch schon ein bisschen was sagt, ne? Zu deren beziehungen nehme ich an. Die da sind immer so versteckte Sachen hier so drin. Ne? machen sie ein charakter irgendwie extra irgendwie schwach um zu sagen ja nintendo charaktere sind besser aber glaube ich nicht mega man und äh, na Rio und kennen sind schon beide sind schon alle irgendwie stark finde ich in den richtigen händen vielleicht geht auch für cloud nehme ich an ich fast noch nie gespielt glaube ich aus einem Multismash hier auf Screen. Die ganzen Sachen hier gemacht habe für die. Ding. Ding. Ding. Ich weiß gar nicht, ich das mache überhaupt noch. Ich bekomme sowieso keine guten Geister mehr. naja ja, da Mini spielen Street Fighter, wo man ein Auto kaputt hauen musste. Na ja, schön. Oh, geht schon wieder. Ich nicht letztes Mal bekommt Ticket, gut. sei ich aber nicht mit ego ein? So, ego Nehmen wir den... oder sieht auch nicht schlecht aus. Nehmen wir den radioaktiven. Ein Riese ringt sich durch, ja. Was das angeht weil mir der computer vor steuer ist er richtig überpowert ich mal irgendwie so ein turnier angesehen wo äh, war da muss man irgendwie abteilen glaube ich nicht ne? Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich hab gerade voll aus der bahn gebracht. Egal, ja, war bestimmt nicht wichtig. Was? Ich kann auch so was. Ja, irgendwie muss man abteilen Ich weiß nur nicht wie. Ja, er war so früh zum Beispiel, glaube ich. Da macht ja überhaupt keinen Schaden, merke ich gerade. das ein Konter, wenn er irgendwie angegriffen wird, dann wird er irgendwie stärker oder so. Komm gerade, ich kann gar nicht meine Ultimate hier aufladen. warum so mal? Was macht der da? Ja, und hier. <lacht> Tschüss. Ach ja, äh, so ein Video gesehen, da haben irgendwie Leute ein Turnier gemacht. Ich glaube, das ist Alpha Red oder so der YouTuber. Die haben ein Turnier gemacht, wo äh, nur computergesteuerte äh, Charaktere gegeneinander antreten. Das ist echt krass. Also irgendwie vorher voll überpowert gewesen. Sehr gut, oh, gut mein Bruder. gutes Tag Team. Aber so was von ich? Den schnappe ich mir. Keine Sorge. Okay, läuft besser als als ich den gegen M-Master gespielt habe. gegen Das ist ein heavy match. Warte. Na, oh, komm her prozent da macht aber bestimmt voll schaden in sagen wir tun schon wie habe ich so das gefühl aber so, da war perfekt zum beispiel was ja, hat der richtige ja das kommen macht dich bereit für meinen Finisher. Supreme. Ende. Tschüss. <lacht> 619. <lacht> What? Ein bisschen mit Wrestling kenne aus. Habe ich mal eine Weile lang geguckt. Also Mein Lieblingswrestler ist der Undertaker. Jetzt ist mehr oder weniger der Totenmann von Wrestling. Der ist aber jetzt nicht mehr da. Aber... Nimm das. Nimm das, Cooper. Der feurige Ringkämpfer. König des Dschungels. Ein mächtiger König des Dschungels, dass ich nicht lache. aber ich, ich schaden. Ja, ich mache mir natürlich sogar Schaden. was das. holen Fässer, die benutzt man auch im Wrestling, ne? Natürlich. und ihr noch nie Wrestling sehen, hallo. Tun sie die ganze Zeit mit Knallen abschießen und Fässer bewerfen. Hey. Wie jetzt? Was ist das? ja auch ein schwert du, du musst es ja ausgerechnet hinterher kommen ne? ich hab schon so eine beschissene recovery Hat. Nimm das Smash Ball. Ach Mann, aber ich habe nicht, ich habe sowieso nicht viel erwartet. Also Alter, springt aber mal ganz schön hoch, ne? Was Feuer eigentlich? Feuerkampf nehme ich an, ne? ich habe sonne irgendwie nie richtig durchgespielt also entschuldigung aber wir nicht im feuer starter genommen jetzt glaube ich im wasser starter genommen oder jemand kämpfen war man mit quadjutsu er äh, hat auch was vom ring an der misterio My und ich bin was weiß ich halkogen komm her you fool alter jetzt da beinahe nicht reingeschafft ja geil es eine scheiß recovery ey. da kommst du ja echt nicht durch ich meine übrigens ich habe gekontert als sie da auf uns losgekommen sind so ist auf den los gell? nimmt das ein konter bringt irgendwie nichts die zwei das ein konter ist das funktioniert irgendwie meist zeit nie keine ahnung ich irgendwie nicht so bock gemacht mit dem zu spielen er irgendwie so geheime funktion die ich noch nicht so verstehe irgendwie nach angriff poster ich weiß gar nicht was das bedeutet Muss ich mal nachgucken haben sie irgendwann mal in den trailern glaube ich erwähnt aber ja weiß ich nicht die recovery von dem ist einfach grottig muss erst irgendwie seitwärts das dingen einsetzen damit man wieder näher an die stage rankommt da muss man den blöden rettungswub einsetzen der irgendwie voll kacke ist also jeder rettungshuf der einen irgendwie voll nach unten donnert ist eigentlich nicht gut und so sachen wie weiß ich nicht Ike hat ja auch so einen aber der hat dafür so ein richtig Guten Seitwärts, -Move, mit dem man irgendwie, wenn man zu weit von der Stage weg ist, hier äh, zur zu Stage zurückdüsen kann. Aber bei Verregung geht das nicht. Man macht dann so ein, als wird man irgendwie so ein Luft, äh, Luftausweich machen. Müsste es irgendwie ein Luftausweich machen, da müsste es seitwärts diesen Move machen und da müsste es den Rettungsmove machen. Ja, das ist bestimmt auch so ein Ding der Unmöglichkeit. erfolg hat ich die hat auch so ein angriff weil den kann man wenigstens so eine luft lenken oder sogar abbrechen weil für ego ist halt alles sogar nicht <lacht> so entweder ich sterbe jetzt oder ich rette mich oder ich rette ich mich. Hm? Tja, ich jetzt der zwei sterbe Guess bei Na ah. Ah gut, haben wir den Charakter auch hinter uns. Wir sind eigentlich nur noch halbwegs gute. Drei Charaktere sind noch übrig. schuld Bayonetta und Cloud. Ja, einen muss ich mir bis zum Ende auch bewahren. Nehme ich mal an. Ich schaffe nur zwei pro Part. also ich mache drei pro Part. Mal schauen. Hänge ich dann irgendwie als Modus noch daran oder irgendwie so was. Ich weiß halt nicht. Oder weil ich nicht geistertafel. Müssen wir auch noch machen, genau. und dafür habe ich jetzt auch noch Zeit. Ja, machen wir jetzt noch ein oder zwei Runden. Ich will lieber einen main haben. Da fehlen noch zwei. Legendengeister erledigen und zehnmal kampf im sein. hat, Kann ich auch nicht mehr so weit entfernt von sein. Ja, so sehe ich aus, wenn, wenn ich einen Angriff kontert habe. Aber irgendwie habe ich nie hingekriegt. So, Kumator. Das war's. <lacht> mehr nicht. So, jetzt haben wir noch Schulk, Cloud und Bayonetta hier. Naja ja was von horror erwartet mich denn hier noch gar nichts mit na ich könnte hier von ein paar erledigen aber da mache ich auf screen legenden dinger ja machen nebenan wie leichter leichter dauerschaden für dich der gegner heilt sich fortlaufen ja geil Nebel so wichtig? Ich glaube nicht, ne, aber... Also behindert mich das sehr? Ich glaube nicht. habe ich denn hier? Also... So, item bevor ich es vergesse. So, du machst mir dauerhaft Schaden, da mache ich dir sofort Schaden. So, nur ein Gegner, das dürfte eigentlich... Wow, bist du winzig du bist schon beinahe raus. Oh naja Leichter Dauerschaden, ich sehe es. Ich bekomme ganz schön Schaden. Wenn mich fragt. ich jetzt mit dem Schwert rausgesaugt. aber ich jetzt voll Panik. Was ist das? Nein. Aber du bist klein, du wirst mich nicht, danke. Und dann sagen, der ist klein, der kann mich nicht so einfach raushauen. Jetzt wieder das hier. Ich werde beide Dinge einsetzen, nur mit der Sicherheit. also auch voll langsam. Oh. Okay, aber der Kampf war ja auch nicht so schwer. Autoheilung. Alle fünf Sekunden eigenen Schaden, da habe ich ja. Oder? Oder? ist halt eine bessere Heilung sogar. Yay. Helfer schwächer. Ja, ich weiß nicht, wie viele ich hiervon brauche, aber ich würde dann am liebsten auch noch aus dem Weg haben. So Lückenfüller und so ein paar legenden typen erlegen typinnen nein ich will nicht elise will ich schon aber ich will die aufs wollen so da ist der geist die mir anderen die ganze zeit hier anderen will im abenteuermodus stärker für die der feuerbarriere weißen diese eine heilung die ich gerade habe Alle fünf Sekunden eigenen Schaden leicht. Eine andere. Warte mal. Na Drei Dinger hier. Ja wow, wo ist denn das jetzt? wird keiner hier drei. Nein, ja keiner drei Dinger. hat keiner von euch drei plätze so frankling Badge, ja super helfen sie eigenen schaden Okay, stehen aber nicht durch was ja ich brauche anti feuerboden So, ist der Geist besser gegen... zwei grad Jetzt ist der stärker. ist aber nicht so ein guter Heilungsschild. Machen wir das mal. Bringt es bestimmt. So, oben. der boden verursacht schwer schaden stärker an auf den nahkampf begegner auch ich habe mich echt der ja ding lügt mich an ich kriege irgendwie so rückblicke in Ein kampf gegen robin damals das allererste mal hier mitbekommen haben hey ist dich ja wer ist das ich habe auch so ein ding jetzt oh, aber ist einer rausgeflogen, gut tschüss okay da war weiß ich nicht schwieriger sein können glaube ich aber weiß nicht so, schild öffner und schild Rum. Gut, haben wir die auch. Mit Angstkraft gegen Helfer Trophäen, geil. Immer noch nicht 10 alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ich bin im Party ja. Und in der nächsten Folge machen wir weiter im Abenteuermodus, wo wir dann, weiß ich nicht, gegen dieses Ding in der Mitte ja kämpfen oder neue Dings hier betreten. Neue Dungeon, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, aber wenn wir ja sehen, ne? Evolution auf Level 99 möglich. Hm. Hm. Äh. Wir haben vier Dinger, vier Sterne, Dinge, würde ich lieber warten. Gut. Und ich hatte euch der Bad gefallen, wenn ja, dann hinterlasst ein Like, ein Kommentar, das wäre sehr gut von euch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.